Ja, ich habe ja immer lange gedacht, dass man ordentlich an sich arbeiten muss und äh, ähm, die negativen Programme rausbringt und dass man dann immer freier wird und dann irgendwann ist man da. Mhm. Aber so ist es nicht. Also ist es einfach nicht. Es ist nur wieder der nächste Gedanke oder das nächste ähm, Muster oder Konzept oder ja. Spiel, Gedanken oder Identifikationserleben? Äh, es ist nicht so, ich kann jetzt nicht für andere sprechen, aber für mich ist es nicht so, mhm. dass ich irgendwie weiter war als jemand anders und mehr äh, Muster bereinigt hätte. Bist oder. du sicher? <lacht> Mir scheint das so, dass es damit einfach nichts zu tun hat. Okay. Mhm. Sondern mit, äh, mit einem Moment, wo es keine Bedingungen an dem Moment gibt. Wo nicht ist, okay, Moment, gib mir jetzt das. Aber haben wir nicht öfter mal keine Bedingungen an dem Moment? Und wieso fallen wir da nicht alle raus oder machen auf? Ja, oder scheinbar ja nicht genug, oder? Also, also das mit den Bedingungen. Ja. Ähm, ist nicht nur dieses ähm, nicht nur dieses bewusste ich möchte jetzt das du oder so also, hm. ja, sondern, ja. sondern die, die, diese Haltung, ja. diese Art die Welt anzuschauen von brauche ich nicht, brauche ich nicht, das könnte ich brauchen mhm. Ja? Mhm. So, das will ich und von dem noch mehr und das mhm. weg und so weiter. Ja, dieses dieses äh, dieser Bezugspunkt, der sich irgendwie unvollständig fühlt und äh, wie ein Objekt fühlt und von mhm. anderen Objekten was haben möchte und andere Objekte von was fernhalten möchte mhm. und so weiter. Das ist was ich meine mit äh, Bedingungen. Bedingungen. Oder, oder du könntest auch sagen, die die äh, Vorannahmen davon, dass also auf jeden Fall ist meine Vorstellungswelt wahr. Punkt. Und mhm. jetzt kann ich wirklich Wirklichkeit schauen, wie sie da reinpasst. Ja, so. mhm. Das heißt, da sind Konzepte und die Wirklichkeit wird, es wird versucht, die Wirklichkeit davon anzupassen, an die Konzepte. Und ja, wenn, die, wenn die Wirklichkeit höher geachtet wird, sozusagen, als die Konzepte, ja. dann zeigt sie sich halt einfach als was, was jenseits aller Konzepte ist. Und das ist was, ähm, du kannst noch so viel an dir arbeiten und damit deine Konzepte immer weiter verstärken. <lacht> Verdammt. <lacht> ja. Und ich, aber was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass es, äh, dass es äh, blöd wäre oder unnötig wäre, äh, zum Beispiel einschränkende Muster abzulegen. Ja? Das ja. ist einfach halt das selbe ja. Ding von, okay. Äh, okay, jetzt denke ich schon wieder über was nach, das tut mir nicht gut, hm, dann lasse ich das mal lieber mhm. oder sowas. Ja. Eine störende Angewohnheit abzulegen, mhm. eine störende Haltung abzulegen, mhm. weil die wehtut, ist mhm. was echt Sinnvolles. Mhm. Es hat nur nichts mit diesem es ist nicht irgendwie so, jetzt habe, ich, jetzt habe ich das alles abgelegt und jetzt bitte das Erwachen, sozusagen. Okay. Sondern? Sondern, ähm, da ist eine Wachheit in diesem Moment, mhm. die ist nichts Persönliches, das mhm. ist einfach sozusagen allgemeine Wachheit. <lacht> jeder, jeder kann haben, jeder ist. Jeder ist, ja, niemand kann haben. Ja, ja. Das ist, dieses das, Ding, ist das, das, ja, das ist der Unterschied. <lacht> du, nee, du kannst nicht kaufen gehen. du kannst es nicht kaufen gehen, du kannst es nicht besitzen. Ja. Du kannst nur sehen, dass das die Wirklichkeit ist, dass da Bewusstsein ist oder dass da Lebendigkeit ist und alles da drin, was auftaucht, ist Bewusstsein und hat keinen Besitzer. Und da ist nicht irgendwie ich, ich derjenige, der dem gegenübersteht und das und das besitzt und das auch. Mm. -hmm. Uh. Yeah.